And God had prepared a great fish, the ship puts out. But soon the sea rebels. It will not bear the wicked burden. A dreadful storm comes up. The ship is like to break. The bosun calls all hands to lighten her. Boxes, bales, and jars are clattering overboard. The wind is shrieking. The men are yelling. I fear the Lord, cries Jonah, the God of heaven, who hath made the sea and the dry land. Und in der Tat Father Maple hat recht in seiner Predigt hier. Es ist eine Sünde, den Curve Token einfach so auf dem freien Markt zu kaufen, denn jeder Euro, den man hier investiert, der kann auch in den Bitcoin oder in den Ether fließen und diesen Ether kann man dann einlegen in den Tri Pool bei Curve und bekommt dann die Curve Tokens als Rewards umsonst. Aber warum ist es jetzt eine Sünde? den Curve-Token zu verkaufen. Und wenn man das verstehen will, dann lohnt sich ein kleiner Blick hier auf den Circulating Supply vom Curve-Token. Ich bin hier bei CoinGecko auf der Infoseite zum Curve-Token. Hier gibt es den Punkt Circulating Supply und das ist quasi die Menge an Tokens, die draußen frei auf dem Markt verfügbar sind, die man also kaufen kann. Und hier hinter diesem Fragezeichen versteckt sich eine ganz bestimmte Zahl, die ich hier zeigen möchte, nämlich die sogenannten Vote-Locked-Curve. Das ist... Davon gibt es insgesamt 367 Millionen Tokens. Und diese Tokens hier, die Vote Locked Curve Tokens, das sind Curve Tokens, die von irgendwelchen Leuten dauerhaft in ein Staking gepackt wurden und die Tokens sind über Jahre nicht verfügbar. Und warum ist das so? Dass für jeden Token, jeden einzelnen Curve Token, der da draußen frei verfügbar ist, jetzt offenbar irgendjemand bereit ist, für jeden einzelnen dieser Token einen Token, ungefähr jedenfalls, für Jahre wegzuschließen und für Jahre also darauf zu verzichten. Und das führt uns zu einer Stelle in meinem ersten Video über Curve Finance, wo es darum ging, dass Curve Finance ja Trading Fees einnimmt, weil Curve Finance ist ja eine Börse und wenn da getradet wird, dann fallen auch Gebühren an, die, ähm, das Trading-Volumen bei Curve beläuft sich auf ungefähr 350 Millionen Dollar pro Tag und 0,04 Prozent von diesem Trading-Volumen, das sind Einnahmen von Curve. Und die Hälfte von diesen Einnahmen zahlt Curve aus an die Liquiditätsprovider, also an diejenigen, die hier Einlagen in den Pool machen. Das nennt sich dann Base-APY. Und ähm, da ist die Frage irgendwo ein bisschen offen geblieben, obwohl die eigentlich keiner richtig gestellt hat, ist mir aufgefallen. Und zwar, was ist eigentlich mit den anderen 50% von diesen Trading Fees? Wo gehen die eigentlich hin? Diese restlichen 50% der Einnahmen von Curve, die gehen nicht etwa an Curve selber, sondern die gehen auch an die Community und zwar an die Leute, die hier auf der Ethereum Blockchain bereit sind, unter Use Curve die Curve Tokens dauerhaft in ein Staking einzulegen. Und hier unter Stake Your Curve kann man das Ganze machen. Man bekommt dafür dann Stimmrechte, die man nutzen kann, um bei Curve mitzubestimmen. Und hier kann man also seine Curve Tokens einlegen, wenn man welche hätte. Wir haben zurzeit ja noch null Curve Tokens. Aber sobald man welche hat, kann man die einlegen und man kann sich aussuchen, ob man die für eine Woche, einen Monat, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr oder sogar vier Jahre einlegen möchte, um Stimmrechte zu bekommen. Vier volle Jahre sind natürlich eine absolute Ewigkeit im space Und warum sind Leute denn jetzt eigentlich so verrückt und legen ihre Curve Tokens für vier Jahre irgendwo rein und kommen dann vier Jahre lang nicht an die Sachen ran, egal ob es Bärenmarkt oder Bullenmarkt ist, ob wir auf dem All-Time-High sind oder ob wir auf dem absoluten Bottom des Marktes sind. Das ist ja der helle Wahnsinn so. Und dafür muss man sich einfach mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar für jeden Curve-Token, den ich bereit bin zu staken, kann ich mir im Grunde aussuchen, wie lange ich den staken möchte. Und angenommen, ich würde diesen Curve-Token für ein volles Jahr staken, also auch mich bereit erklären, ein Jahr lang nicht an die Curve-Tokens ranzukommen, dann bekäme ich für jeden Curve-Token, den ich einlege, 0,25 sogenannte ve curve Token zurück. Und wenn ich da bereit bin, das zwei Jahre zu machen, dann bekomme ich eben 0,5 VE-Curve. Bei drei Jahren sind es dann eben 0,75 VE-Curve und für vier Jahre, wenn ich also bereit bin, meine Curve-Tokens vier Jahre hier festzulegen, dann bekomme ich einen ganzen VE-Curve-Token. Und entsprechend dieser VE-Curve Tokens habe ich dann ein Recht auf die zweite Hälfte der Trading Fees, die Curve einnimmt. Diese zweite Hälfte ist also die, nicht die Hälfte mit den Base APY, die wird an die Liquiditätsprovider ausgezahlt. Die zweite Hälfte wird an die Holder ausgezahlt, die VE-Curve Tokens in ihrem Wallet haben. Und zwar entsprechend der Menge an VE-Curve Tokens. Das heißt, ich bekomme hier... Eine Auszahlung, die ist höher, wenn ich bereit bin, meine Curve Tokens länger in diesen Staking Pool einzulegen. Und die Auszahlung ist besonders spannend, weil ich bekomme diese Auszahlung einmal die Woche am Donnerstag, weil irgendwie Dienstag, Mittwoch werden quasi alle Trading Fees von allen Blockchains, auf denen Curve aktiv ist, eingesammelt, rübergeschoben zu Ethereum und von da aus dann umgewandelt in Stablecoins. Und diese Stablecoins, die werden dann in den Drei-Pool eingelegt und von diesem Drei-Pool bekomme ich dann Anteile jeden Donnerstag ausgezahlt. Das heißt, ich bekomme eigentlich keine Stablecoins in mein Wallet, sondern ich bekomme Anteile am Drei-Pool und diese Anteile am Drei-Pool, die kann ich dann umwandeln in Stablecoins und weil der Dreipool pool ja nur aus Stablecoins besteht, ist dieser Anteil irgendwie äquivalent zum Stablecoin. Und das Spannende an der ganzen Sache ist natürlich, wenn ich diese Rewards längere Zeit nicht abhole, dann sind diese Rewards völlig unabhängig von der Konjunktur des Kryptomarktes. Es ist egal, ob jetzt irgendwie die, äh, wie die Preise sind. Es ist egal, wie hoch der Curve Token steht. Es kann sein, dass der Curve Token irgendwie gerade auf dem Allzeittief ist. Meine Rewards sind immer gleich viel wert, egal wann ich die abhole. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, wenn es um das Thema passives Einkommen geht. Hier auf der Webseite von Curve Finance findet man auch ein paar Rechenbeispiele, die ganz spannend sind. Und zwar, wenn ich zum Beispiel einen Dollar in Curve Tokens für vier Jahre hier bereit bin festzulegen, dann entspricht das einer Einlage in den 3 pool von 11,26 Dollar. Das ist also etwas mehr als das Zehnfache, was ich hier erreiche, wenn ich einen Dollar in Curve hier für vier Jahre festlege. Außerdem bekomme ich für jeden einen Curve Token 23 Cent pro Jahr an Rewards. Und insgesamt wird durch diesen Mechanismus an alle zurzeit 213 Millionen Dollar pro Tag ausgezahlt. Und in der letzten Woche waren das also allein 1,5 Millionen Dollar, die hier also an die Curve-Token-Holder ausgezahlt wurden. Hier sieht man... Nächsten Donnerstag, am 2. Dezember, also morgen ist das, findet die nächste Ausschüttung statt. Und man muss sich das nochmal vor Augen führen. Man macht ja hier eine Einlage von Curve-Tokens für vier Jahre, beziehungsweise für einen Zeitraum bis zu vier Jahren. Also bekommt man seine Curve-Tokens irgendwann auch wieder zurück. Dieses passive Einkommen, das man hier hat, das bekommt man also... Nicht dafür, dass, meine, dass man seine Curve Tokens verliert, sondern man bekommt die volle Summe an Curve Tokens zurück. Erstens. Und zweitens, das Einkommen, das man hier generiert, das ist ein Stablecoin-Einkommen. Es ist also egal, zu welchem Zeitpunkt man diese Rewards hier abholt. Es sind immer gleich viel. Es ist immer der gleiche Wert. Natürlich im Vergleich zum Fiat und nicht im Vergleich zum Krypto. Das ist klar. Also, wir reden hier über Fiat-passives Einkommen. Und äh, da dieses, diese Rewards aber in drei Pool-Tokens bestehen, hat man automatisch also auch währenddessen, wenn man also seine ähm, Rewards nicht abholt, schon... Eine weitere Zinseinnahme und das ist die Base-APY, die der 3-Pool abwirft, denn dadurch, dass man Anteile an dem 3-Pool ausgeschüttet bekommt, hat man dann eben auch Anteil an dieser Base-APY des 3-Pools und theoretisch könnte man diese dann auch wieder staken und hätte dann wieder mehr Rewards in Form von Curve-Tokens. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die sich quasi selbst verstärkt auf Dauer. Zusätzlich dazu gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, die VE-Curve Tokens so einzusetzen, dass man noch einen Boost auf die APY kriegt, wenn man einlegt in die Pools. Das gilt aber nur für Pools auf Ethereum und das Ganze ist je nachdem, in welchem Pool man drin ist, sehr, sehr schwierig, denn man braucht schon eine sehr, sehr große Menge von VE-Curve Tokens, um hier überhaupt irgendetwas zu bewirken. Dieser Mechanismus spiegelt sich wieder bei Curve Finance hier auf Ethereum. Und zwar gibt es hier bei den ähm, Rewards in Form von Curve Tokens ja zwei Zahlen. 5,78% steht hier links, dann geht hier ein Pfeil und der zeigt auf 14,44%. Also liegt die APY zwischen 5,78% und ungefähr 14% in Form von Curve Tokens. Und wenn man diesen Mechanismus hier richtig anwendet, also wenn man seine VE-Curves richtig einsetzt, dann kann man eben die APY hier von 5,78% auf über 14% hochboosten. Ich halte das Ganze aber jetzt für nicht so relevant, denn man braucht schon hier eine ganze große Menge an VE-Curve-Tokens, um überhaupt irgendetwas hier zu bewirken. Das sei hier also nur der Vollständigkeit halber erwähnt, dass eben das Staking von Curve-Tokens auch bewirkt, dass man die APY irgendwie boosten kann, wobei es auch bessere Mechanismen dafür gibt. Unter anderem gibt es ein Projekt, das nennt sich Convex Finance. Das arbeitet dann mit dem CVX, mit dem Convex-Token Convex und den, äh, der hilft auch dabei, die APY von Curve-Token zu boosten. Ist aber ein Thema für ein separates Video. So, das ist aber noch nicht alles. Was kann man noch mit dem VE-Curve-Token machen? Das Wichtigste ist eigentlich, dass man mit dem VE-Curve-Token voten kann. Man kann nämlich mitbestimmen, welche Gauges wie viele Prozent Rewards bekommen. Und zwar ein VE-Curve-Token ergibt eine Stimme. Und das führt uns zum ersten Video wieder zurück, wo es darum ging, woher kommen eigentlich die Curve Tokens. Die Curve Tokens, die werden ja ausgeschüttet auf die einzelnen Pools. Und die prozentuale Verteilung, diese Ausschüttung, die wird gesteuert über sogenannte Gages, das sind Smart Contracts, in die also quasi jede Woche neue Werte eingespeist werden, werden neue Prozentverteilungen eingespeist werden. Und wie hoch diese Prozente sind, das wird von der Community bestimmt durch ein Voting. Und die VE-Curve-Tokens, die helfen dabei. Also mit den VE-Curve-Tokens kann man eben mit voten. Und jetzt kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, was interessiert es mich? Das Ganze mit dem Voten, das macht nur Arbeit. Außerdem geht es nur auf Ethereum, kostet Gas ohne Ende. Und ähm, letztendlich habe ich auch nicht genug Curve-Tokens, um hier irgendwie eine große Rolle zu spielen. Und das ist... Tatsächlich eine Überlegung, die offenbar viele gemacht haben und deshalb gibt es ähm, seit einiger Zeit eine Möglichkeit, sich für seine Stimmen bezahlen zu lassen. Es gibt eine Seite, die heißt Bribe Curve und bei Bribe Curve kann man also seine Stimmen zur Verfügung stellen, anderen, damit diese die Stimmen dann benutzen können, um zum Beispiel einen eigenen Token, einen eigenen Pool zu pushen. Das hängt zusammen mit der sogenannten Factory. Bei Curve gibt es eben eine Möglichkeit, dass man einen eigenen Pool erstellt. Also jeder kann hier einen eigenen Pool erstellen, auch auf anderen Blockchains. Gibt es das zum Beispiel auf Polygon. Und äh, wenn ich hier also auf Create Pool gehe, dann kann ich mir also aussuchen, welche Sorte Pool man haben will, welche Tokens hier drin sind und äh, noch ein paar Parameter einstellen. Das Ganze in dem Moment, wo man das dann hier abschickt und die Gasgebühren bezahlt, die nicht ganz unerheblich sind, ähm, er schafft dann einen neuen Pool und dieser Pool, der kann dann auch mit einer Gauge versorgt werden. Also das heißt, man kann quasi einen Smart Contract installieren, der dann auch an der Reward-Verteilung von Curve Tokens teilnimmt und dann kann man darüber die Community abstimmen lassen, denn nur wenn die Community auch Rewards in diesem Pool reinschickt, durch das Voting, werden hier auch dann Rewards in diesem Pool ausgeschüttet Und das wird sehr, sehr rege genutzt. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass hier unter den, an den Pools auch immer das Wort Factory dran steht. Das ist also quasi so ein selbstgemachter Pool. Hier hat zum Beispiel das Projekt Magic Internet Money einen Pool erstellt. Und dann gibt es hier von Alchemix einen Pool und so weiter. Die sieht man hier, diese mit den Factories. Und unter bribe.curve.finance bieten diese Projekte jetzt an, dass man... Rewards bekommt, zum Beispiel in Form von Spell-Tokens. Das wäre jetzt also der MIM-Pool, den ich eben gezeigt habe. Und wenn man 100% seiner Votes quasi für diesen MIM-Pool abgibt, dann bekommt man eben Spell-Tokens als Rewards. Und bei Alchemix gibt es da Rewards und bei OGN, das ist, glaube ich, auch ein Stablecoin. Origin-Dollar heißt er. Und bei einem Projekt namens MTA, das ich gar nicht kenne. Achso, und hier ist noch von Badger, von BadgerDAO ein Pool. Wenn man also hier seine Stimmen quasi zur Verfügung stellt, dann bekommt man regelmäßig Rewards in Form von anderen Tokens. Diese zusätzlichen Tokens bekommt man dann in Form eines Airdrops. Die landen also im Wallet und bei manchen Projekten muss man die auch aktiv abholen als Rewards. Und zusätzlich dazu gibt es noch weitere Airdrops für diejenigen, die VE-Curve-Tokens ähm, in ihrem Wallet haben, also die quasi bereit sind, ihre Curve-Tokens zu staken, unter anderem zum Beispiel von dem Projekt Geist Finance oder von Ellipsis und eben auch von Spell und so weiter. Gehen wir mal ganz kurz da rein. Zum Beispiel hat es bei dem Projekt Geist einen Airdrop gegeben vor einigen Wochen für diejenigen, die VE-Curve in ihrem Wallet halten und dieser äh, Airdrop, der ist dann nach ein paar Tagen, also nach zwei Wochen oder so, abgelaufen. Man musste also hier seine tokens claimen. Vor einigen Monaten gab es dann auch Airdrops bei dem Projekt Ellipsis. Ellipsis ist auch ein Stablecoin-Exchange ähnlich wie Curve, aber auf der Binance Smart Chain und ähm, hier hat es einen wochenlangen Airdrop gegeben, wo diejenigen, die VE-Curve-Tokens in ihrem Wallet haben, also die Curve-Tokens gestaked haben, die bekamen entsprechend der Menge der VE-Curve-Tokens wochenlang hier einen Airdrop. Jede Woche einen, über zwölf Wochen verteilt. Da kommt dann über ja Jahr verteilt schon einiges zusammen. Das hier sind jetzt mal Zahlen, die ich so zusammengetragen habe und aus verschiedenen YouTube-Videos und ähm, Twitter-Accounts, wobei die Zahlen jetzt nicht hundertprozentig belastbar sind. Ähm, ich glaube, kein Mensch kann das richtig vernünftig ausrechnen. Es sind zu so viele Variablen, also wie viel hat man eingelegt, an welchem Datum hat man eingelegt und so weiter. Ne? Aber also grob gesagt äh, machen also die VE-Curve-Tokens 4,8% APY aus pro Jahr. Das stammt direkt von der Curve Website. Die Bribes, die ergeben ungefähr 40% APY aufs Jahr verteilt. Und die Airdrops machen so, also jetzt haben im letzten Jahr oder in diesem Jahr besser gesagt 6 bis 7 Prozent ausgemacht, ergibt dann also eine APY von immerhin 50,8 Prozent, die natürlich erheblich schwankt, je nachdem, wie lukrativ diese Airdrops sind, zum Beispiel, wie lange man die hält, ob die Token sich gut oder schlecht entwickeln. Auch bei den Bribes hängt es ja davon ab, wie viele Projekte jetzt überhaupt bereit sind. Stimmen einzukaufen und die VE-Curve APY hängt ja von den Trading Fees ab, sodass man also im Prinzip hier, das ist jetzt einfach nur mal so ein Erfahrungswert, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sehr sich das Ganze lohnt und danach zu urteilen, lohnt sich das natürlich ziemlich erheblich, also 50,8% auf Tokens, die man ohnehin geschenkt bekommt, ist natürlich super. Zumal es vielleicht auch Spaß macht, sich irgendwie für seine Stimmrechte bestechen zu lassen oder so. Wer weiß, also es ist ja auch mal ganz lustig. Aber es gibt natürlich einen ganz, ganz großen Haken in der Sache und das sind die Ethereum-Transaktionskosten, die man hat. Weil all das, was ich gezeigt habe, läuft auf der Ethereum-Blockchain und man hat erhebliche Transaktionsgebühren. Wenn man all das mitmachen möchte, allein die... Rewards für die VE-Curve-Tokens abzuholen, kostet mehrere hundert Dollar. Die Bribes, auch da muss man quasi jede Woche irgendwie was machen, kostet wieder mehrere hundert Dollar und die Airdrops sind eigentlich mit den sechs bis sieben Prozent dann schon fast zu vernachlässigen. So und bei einer Einlage von 10.000 Euro wäre man ungefähr bei einem monatlichen Einkommen von 423 Euro und zwar sprechen wir jetzt auch von einer Einlage in Curve-Tokens und nicht US-Dollar. Also klar würde man jetzt die Curve-Tokens kaufen, aber das ist ja eine Sünde, das haben wir schon gehört. Dann wäre das quasi äquivalent, aber da wir die Curve-Tokens ja erstmal quasi als Reward kriegen müssen, müssen wir also erstmal Curve-Tokens im Wert von 10.000 Euro zusammenbekommen durch unsere pool was eine ganze Weile dauert, je nachdem wie viel man einlegt. Und darauf bekommt man dann eben 400. 423 Euro monatlich, was sehr wenig ist, wenn man überlegt, dass man einige hundert Dollar pro Monat an Transaktionsgebühren bei Ethereum hat. Das Ganze ist also im Grunde nicht so besonders toll, wenn man hier als Kryptoplankton oder als Krypto-Baby-Wahl unterwegs ist. Das sieht also mehr aus wie eine wundervolle Spielwiese für Kryptowale, aber für uns Kryptoplankton ist das Ganze nichts, weil wir durch die Transaktionsgebühren ja einfach nicht mitmachen können. Und dennoch ist hier nicht jede Hoffnung verloren. Im Gegenteil, es ist sogar davon auszugehen, dass die Situation sich in absehbarer Zeit bessert. Zum einen gibt es ja die Ethereum 2.0, die Möglichkeit, dass also die Transaktionsgebühren auf Ethereum mittelfristig dann sinken werden oder das Curve möglicherweise diesen ganzen Mechanismus migriert auf eine Layer-2-Lösung von Ethereum, wo dann die Transaktionsgebühren sehr viel günstiger sind. Außerdem gibt es für den Curve-Token noch eine ganze Menge andere Einsatzmöglichkeiten. Ich habe noch gar nicht vom Jörn-Ökosystem, von Jörn Finance erzählt, zum Beispiel. Und es gibt auch einige Anwendungsmöglichkeiten für den Curve-Token auf anderen Blockchains. Der Curve-Token ist absolut vielseitig, ist überall einsetzbar. Und deshalb lohnt es sich, den Curve-Token zu akkumulieren und es ist sehr, sehr ratsam, den nicht zu verkaufen. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Und ich habe jetzt einfach mal überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt mal 10.000 US-Dollar in den a 3 pool einlegen, wie viele Curve-Tokens bekommen wir denn dann nach ungefähr einem Jahr? bin jetzt hier von der 23% Curve APY ausgegangen. Da müssen wir eine kleine Nebenrechnung machen, denn wir haben 10.000 US-Dollar eingelegt. Wir bekommen 23%. Das ist aber unsere APY in Dollar gerechnet. Die müssen wir umrechnen in Curve Tokens. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, 5 US-Dollar kostet ein Curve Token. Das ist so ungefähr der aktuelle Kurs. Diese ganze Sache bezieht sich also wirklich nur darauf, dass der Kurs jetzt so bliebe für ein Jahr, was natürlich nicht passieren wird dann bekämen wir 460 Curve-Tokens pro Jahr. Also wir wären sehr, sehr weit davon entfernt, an diese 10.000 US-Dollar ranzukommen. Ungefähr vier Jahre ist ja logisch, weil wir sind, wir haben 23% APY, aber das, ist, das Ganze dauert eben. Und deshalb ist hier im Grunde die Frage, was machen wir mit den Curve-Tokens in der Zwischenzeit? Und da brauchen wir in gewisser Weise einen Booster. Auf diesen Booster gehe ich im nächsten Video ein. Bis dahin, erstmal viel Spaß beim Curve-Token ansammeln. Alles Gute, tschüss.